Hallo ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer super Zusammenarbeitsfolge. Ja. Wir haben es mal genannt, äh, wir spielen cool. -Spiele. Ich übernehme das an der Stelle. <lacht> Nachdem ihr uns immer nur Scheiße zu spielen gebt, haben wir uns jetzt entschlossen, einfach mal zu spielen, wo wir Bock drauf haben. Hm. Und deswegen ist das nicht Retropanner quält sich zusammen, sondern Retropanner und Joe zocken mal was Vernünftiges. Nach dem ganzen Scheiß, ey. <lacht> super, oder? <lacht> wir fangen an mit Contra Hardcore Genau. <lacht> auf dem Mega Drive. Ich wollte es nämlich etwas netter ausdrücken. Nein, nein, so nett bin ich nicht hier. Nett kannst du sein, wenn du alleine bist, Panda. Und der Joe will mir jetzt einfach mal ein paar Spiele auf Mega Drive zeigen, weil das Mega Drive ist ja bei mir so ein bisschen ein unbekanntes Land. Genau, da bist du ja nicht so ganz. Bist du ja nicht so ganz involviert in der Geschichte. Genau. Zeige ich dir heute mal ein paar Mega Drive Games, die im Co-op richtig geil sind. Das hier ist. Leider nicht auf der Mega Drive Collection drauf. Das wäre schön gewesen, war wahrscheinlich bei der ja. Konami die Rechte irgendwie dran hatte. Die haben ja ihre eigene Contra Collection ja. rausgebracht. Wahrscheinlich, ist es bei. wahrscheinlich deswegen ist es da nicht drauf. Genau, da ist es bei. Wir stellen erstmal ein, okay, es gibt nur drei Leben. Okay, wir gehen mal kurz in die Controls. Ich verlasse dir jetzt gerade mal ja, alles. Du hast ja auch einen Knopf gedrückt, deswegen sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe gesagt, wir gehen in die... Ah nichts gedrückt. Immer bin ich schuld. So, äh... Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, welcher Knopf das ist. Wir lassen es einfach mal so. Wir spielen natürlich jetzt hier nicht mit Mega Drive Pads, deswegen ist Knopfbelegung irgendwie so ein bisschen schwierig. Das Coole bei Contra Hardcore ist, es gibt vier verschiedene oh. Charaktere zur Auswahl. Und ich... Ach, ich nehme, bin ja Player 1. Oh, ich nehme äh, ja den coolen Wolf. Ich wollte den Wolf. Ja, geht, dann nimm du den Wolf. Ich nehme den kleinen Roboter, Brownie. Fun Fact nämlich. Mein zweiter Vorname ist Wolf? Wolf. Nicht Wolfgang? 1 zu 1, Wolf wie das Tier. Deswegen hätte ich mich eigentlich Retro-Wolf nennen müssen, oder? Das glaube ich schon. Ja, eben deswegen. Ja. Aber das deswegen... Äh, Fang. Fang bin ja. ich denn. Ist Wolf dann quasi dein Tierkreiszeichen Tier? Das gibt's nicht als Tierkreis. Nein? Mein Tierkreiszeichen ist ein Hahn. Es gibt einen Hund als chinesischen. Das ist also Chicken, ja. Ein Wolf-Chicken. <lacht> <lacht> okay. ja. Das klingt irgendwie komisch. Ja. So, ich muss jetzt erstmal gucken, welcher Knopf Bam! Das ist. So, was machen wir? So, das, okay. Ich B bin irgendwie doppelt so groß Scheiße, wie du. A, ja, das ist richtig. Genau, wenn du, wenn du äh, auf deinem Controller jetzt quasi eine äh, Y gedrückt hältst, bleibst du, schaltest du um zwischen an Ort und Stelle stehen bleiben und schießen können. Ah, Mit B schießt okay. du und A ist, also ich rede jetzt in der Super Nintendo äh, äh, Variante. Aber A es kommt mir irgendwie etwas krümeliger vor als die Super Nintendo Variante, Nein, oder? Nicht. Da kommt es gerade nur so. Das kommt dir nur so vor. Was hier ein bisschen anders. Oh, da bin ich schon das erste Mal tot. Wo, wobei also es ich ist sagen ein gutes Spiel, muss. Das ist ein schweres Spiel. Ja, gut, das ist Contra halt. Ähm, wobei ich sagen ja. muss, ich bin ja eher mit den gameboy Contras äh, groß geworden. Oh. Äh. Ja, Contra oh, auch Gameboy ist auch gar nicht mal so eine schlechte Umsetzung. Eben. Achso, ich muss ich jetzt einen anderen äh, hier nie. Ich kannst mal dir einen aussuchen. Das Weibchen. Oh, Pause. Ein Weibchen, sagt er. Zack. Ist es ist wirklich nicht, äh, ja. Hey, hier ist auch echt viel los. Auf Und schon wieder Show. tot, Was? Ja, wir spielen auf jeden Fall mal... Ja. <lacht> ja, ich, äh, auf jeden Fall... Game oh, over! sind wir auf jeden Fall. Mann, das war mir eine Ehre. Vielen Dank, so. dass du eingeschaltet habt. Und schön Ja, nein, wir haben ja noch fünf Continues. <lacht> ich erste, ich es wäre schon cool, wenn wir das erste Level schaffen, ne? Komm, ich nehme jetzt, ich nehme, ich nehme... Ich nehme hier Mr... Ich habe den ich China. Standard, Standard Haarschnitt eines ja. amerikanischen Marines. Haben sie alle, alle Allesamt. noch heute. Ja, und es gibt halt große Unterschiede zwischen diesem Contra und dem äh, Super Protektor, nämlich a, dass man hier vier verschiedene Charaktere zur Auswahl hat, die auch vier verschiedene Waffen kriegen können. Also jeder Echt, hat, das cool. jeder hat eine unterschiedliche Bewaffnung. Äh, Im Japanischen oh, man kann so rutschen. ist das so Tatsache. Ja, im Japanischen ist Super Contra, allerdings sogar einfacher als die amerikanische Version. Okay. Weil da ist nicht ein Hit ein Toter, sondern da gibt es einen Lebensbalken. Normalerweise ist was ist andersrum? Dass die japanischen Versionen schwieriger sind als die westlichen, Häufig, ne? ja, aber hier nicht. Das hat mir der gute Timo von Video Gems auf mhm. der Börse nämlich erzählt. Er hat uns über das Spiel, glaube ich, unterhalten und er hat gesagt, die japanische Version ist einfacher, weil man da Lebensbalken hat. Das würde hier wirklich viel, viel Unterschied machen, glaube ich. Ja. Aber wir sind schon mal besser als jetzt gerade, würde ich bisschen, sagen. Ein ne? bisschen, ja nicht viel, also aber ich bin besser und du profitierst davon, würde ich behaupten. <lacht> natürlich, was denkst du denn? Ja. Und äh, die Musik in dem Spiel, die hören wir jetzt nicht, aber ihr, die finde ich auch ziemlich geil. Man kann natürlich hier an den Wänden hochklettern. Das macht auf jeden Fall einen echt geilen Eindruck, muss ich sagen. Ja. Ist kein billiges Spiel, wenn man das im Original haben will. Wie zart ist mit den guten Spielen, ne? Leider. Wie ist mit den guten Spielen, ja. aber ich muss ja sagen, ich kann besser damit leben, wenn ein gutes Spiel teurer ist, ja. als wenn ein Schrottspiel teurer ja. ist. Das hättest du kommen sehen können. Ja! Hätte, hätte Fahrradkette! Ja, immer. Ja. Komm, das schaffst du, das schaffst du! Ja, ja, sicher. Du kannst Start drücken. Ah! Und dann nehmen ich hier nochmal den coolen Wolf. Ja, der hat nämlich den Gärtling-Gun als Arm. Er ist auch viel geiler, Wenn ey. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Du musst aufhören zu schießen und zu klettern. Oh, das finde ich, find ich ein bisschen blöd. Das, das ist sagt auch total unrealistisch. Ich ne? gerade sagen. So soll ich, ja, soll ich hier beim Klettern aufhören zu schießen, wie sollte sonst klettern? Wand hochklettern ist mit einem Arm und einer Gatling natürlich auch irgendwie scheiße, oder? Ja, das geht's doch nicht. Findest du. Ja, da hinten kündigt sich schon der erste Boss an. Der ich würde sagen, ne? den müssen wir auf jeden Fall killen. Die bleibt nochmal stehen. Ah, so. Ja, dummerweise habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man auf dem 3 button sega controller A. die Waffen wechselt und B, äh, die, die, ähm, Die. Wie sagt man? Die Smartbomb abfeuert. Hey, schon geschafft? Nee. Ja. Was? Ja, stand halt an der richtigen Stelle. Wir sind kompetent. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben Glück. Kompetentisch. Spreadshot! Woo! bin ich denn hier? Ja, du hast den, den ich, äh, dir eine Explosion ins Gesicht schlag. Geil. Ja, also, ein paar, ein paar Sachen sind schon ähnlich zu Super Nintendo-Version, wie das hier zum Beispiel. Oh. also das muss so. Ja, das, das ist auch gerade ein bisschen. Ich dachte schon, wir haben irgendwas falsch gemacht. Das ist ja eine geile Waffe hier. Zack! Ja, Feuerfaust! Die, die Reichweite ist Ja, so cool, Feuerfaust! Ne? Ja. Bam! Da freut sich der Panda. Feuerfaust! Ne? Ihr haltet den Panda nämlich alle immer für so einen netten Kerl. Ja. Aber eigentlich. Wenn ich Kletter Gatling und Feuerfaust muss ja, dabei sein. Das ist ein kleiner Brutal, wenn man mal ganz ehrlich <lacht> ist. Feuerfaust! ständig den Leuten bei uns in der Gruppe Schläge an und so. Ja, ständig. Ja, nur. Ja, zu Recht. Was kann ich denn dafür, wenn die so ja. schlägebedürftig sind? Weil die Maren ist da auch nicht viel besser. Ja, ja, die kann es wenigstens. Ja. Ich, ich drohe ja nur. Eigentlich kann die ja nichts, aber... Sagst <lacht> du jedenfalls. Ja. So du zumindest. Ich wüsste jetzt echt gerne, wie ich das Ding abfeuere. weil ich habe ja so eine Smart Bomb. Ja. Du hast ja. die gerade zumindest ausgewählt gehabt. Ich weiß aber nicht wie. Ha. Ja. Okay, ich würde sagen, nächstes Spiel. Ja, dann schlag mal was vor. Ich schlage vor Streets of Rage. Streets of Rage, oh ja, super. Streets of Rage, hast du sicher schon mal von gehört? Äh, ich habe... Äh, Moment. Streets... Streets, mal runter. Streets wir sind ja so ganz professionell vorbereitet, 3 1, 3 ich habe Sweets of Rage für den Game Gear schon mal getestet, ja. da war es eigentlich ganz vernünftig, ist natürlich jetzt, kein Vergleich, aber... Ne, ist kein Vergleich, jetzt kriegst du mal das richtige Sweets okay. of Rage das zu Streets of Rage 2, den meiner Meinung nach besten Teil der Serie. Aber wir machen kein Duell bitte. Nein, wir gehen hier aber auch mal ganz kurz in die Options, stellen auf Easy, geben uns ein paar Leben. Das habe ich hier Wasser Und umgetreten. Das ist toll, Panda, dein Katzenwasser, oder was? Yep. Das war nicht meine Wasserschale. Nein, nein, das nee, war die Wasserschale. der Panda kann schon aus der Flasche trinken. Den habe ich noch nicht mit dem Kopf in so einer Schüssel hängen gesehen. So. Ich mag ja in Prügelspielen immer so die großen, schweren Kerle, die ordentlich zuhauen. Deswegen nehme ich Ich nice. immer das Gegenteil. Ich mache eher so Chun-Li als ja. Zangief, sage ich mal. Ja, ja ich finde den dicken Wrestler hier eigentlich ganz geil. Uh, ich kann hier so. Ja, das ist dein Special-Move. Äh, der kostet dich aber Leben, wenn du ihn oh. triffst. Gut zu wissen. Bäm! Ja. Was du kannst ist zweimal in eine Richtung und dann Attacke. Uh. Genau, dann machst du noch einen Special Move, der kein Leben kostet. Und es gibt glaube ich noch äh, was anderes. Genau, du kannst deinen Attack-Knopf kurzzeit gedrückt halten und dann loslassen und dann machst du auch nochmal eine Special-Attacke. Äh, Aber eigentlich fällt die Fire. Ja. ja also, <lacht> okay. nicht. Danke. So, Chop, Chop, Bam. Und dann liegt er, da. Was wir jetzt nicht hören, wo ihr echt jetzt die bessere Variante habt, ist die Musik von Streets of Rage. Die ist richtig geil vom zweiten Teil. Einer der besten Soundtracks ever. Den habe ich im Auto auf dem Stick. Wenn ich längere Touren habe, dann groove äh, ich dazu quasi über die Autobahn. Außer wenn ich vom Panda nach Hause fahre. Da gibt's nämlich keine Autobahn. Oh. Der wohnt halt am Arsch der Welt, Entschuldigung. Tampa. Ja, er wohnt in der Tat am Arsch der Welt. Ja, und du siehst ja jetzt deutlich auch den Unterschied zwischen meiner Geschwindigkeit und deiner Geschwindigkeit, ich bin nämlich arschlangsam. Kannst dir da das Messer auch holen? Tschu! So, da, guck Ach, mal da. da rein. dir eine Stange? Ja. Zack, da das zack! Ja. Bam, bam! Das habe ich ja in einem Beat im geliebt, weil man plötzlich so eine Waffe dann hatte. Ja. Ja, das gute alte Stahlrohr gibt es ja auch in, äh, in Final Fight. Double Dragon hat es ja auch, glaube ich. Double Dragon habe ich nicht so viel. Ich hatte Double Dragon damals auf dem Game Boy. Fand es damals total geil. Wenn ich es heute spiele, finde ich es ultra ja, scheiße. Gut, auf dem Game Boy ist es nicht so wirklich gut gealtert. Das, das finde ich heute richtig scheiße. Die NES-Teile habe ich nie gespielt. Aber ich habe mir auf der vorletzten Börse habe ich mir Double Dragon, äh, Super Double Dragon für Super Nintendo geholt. Mhm. Und das ist echt ziemlich geil. Echt? Ja. Das muss ich mir auch noch besorgen dann. Das ist kein billiges Spiel. Befürchte auch. Ja gut, die ganzen also großen Serien ist dafür bezahlt. und Das war schon ein guter Preis. Ja. Da, das war ein Schnäppchen für, für so einen Börsenpreis, glaube ich, für das äh, lose Modul. Aber das ist eins mit der der besten Beat'em -up Ups, finde ich. Ähm, das hat nämlich eine ziemlich coole Mechanik. Du hast einen Knopf, um zu schlagen, du hast einen Knopf, um zu treten, du hast einen Knopf, um zu springen ja. und du hast einen Knopf zum Kontern. Ah, das ist natürlich nicht verkehrt. Du kannst quasi, wenn, wenn du mich jetzt schlägst, kann ich deinen Arm abfangen, dann halte Aha. ich den und dann kann BAM BAM ah. oder kann ich ins Gesicht treten oder so. Also man kann die eingehenden Attacken quasi kontern, indem man den Arm oder den, äh, das Bein dann festhält ja. und dann zum Gegenangriff ansetzt. Danke, dass du mir die, äh, die, danke, dass du mich schon wieder ins Gesicht getreten hast. Und dir dein Rohr abgenommen ja, habe. Du hast mir das Rohr aus der Hand geschlagen. <lacht> Als ob du mich bei was erwischt hättest. Wir sind ja auch hier familienfreundlich, also. <lacht> ja, aber nicht kindgerecht. Nee, nee, das habe ich extra ja, nicht also angekreuzt. Zuschauer unter 13. Hey! Ich wollte eigentlich ihn suplexen, es tut mir leid. Da, guck. Weil Wenn ich suplexe, da wächst kein Gras mehr. Das war ein Backbreaker und er ist tot. Also hier sind wir schon mal etwas erfolgreicher, würde ich sagen. Ja, Streets of Rage 2 ist jetzt kein mega schweres Beat'em up, aber ein ziemlich geiles es macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Das ist auf der Mega Drive Collection drauf. Das heißt, das kannst du auch auf der Nintendo Switch spielen. Hm. Das würde ich auch uneingeschränkt empfehlen. Da komm her, du Lump. Du auch. Und Quatsch, soll So, zack. Ja, die andere große Beat-em-Up-Reihe auf dem Mega Drive ist natürlich... Golden Eggs, das habe ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit im Stream gezeigt. Deswegen würde ich sagen, Ehrlich? spielen wir das jetzt hier heute nicht nochmal. Oh. Willst du Golden Eggs spielen? Ja, aber wenn du was anderes hast, wir wollen mal hier die einzelnen Genres ja mal, mal durchskippen, ne? weil genau. immer das ist dasselbe, ja. bei Beat'em Up sind zwar ziemlich cool, aber... Ja, aber so richtig abwechslungsreich ist ja. das nicht. Im Prinzip ist es immer dasselbe, ist natürlich mal gut, mal schlecht umgesetzt, ja. klar, aber ja. groß was verändern tut sich da ja meistens nee, nicht. Das stimmt. Sachen wie Sonic 2 und 3 kann man natürlich auch Koop spielen, wobei das da auch eher auf abwechselndes Spielen hinausläuft. Ja. Das ist jetzt nicht so mega spannend für äh, zwei Spieler. Ähm, aber es gibt noch so ein paar ganz coole äh, Plattformer, die man auch zu zweit spielen kann, zum Beispiel Blades of Vengeance. Okay. Das hatte ich vor ewigen Zeiten mal im Test, da weiß ich, das kann man zu zweit spielen. Auch wenn das Ähnlich wie X-Men und X-Men 2 gerade ja, X-Men und X-Men 2, die man auch zu zweit spielen kann, aber da ist, da ist man durch das Plattforming fast ein bisschen behindert, ja. wenn man das zu zweit spielt. Weil, wenn der eine zu weit nach oben springt oder so, der andere dann nicht mehr hinterherkommt oder die Plattform dann nicht mehr sieht, mhm. auf die er drauf springen muss oder so, das ist irgendwie uncool. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Deswegen also nicht alle Spiele, die man Koop spielen kann, machen im Koop auch mehr Spaß ja. als alleine. Bei manchen wurde es halt dann einfach nicht. nur drauf geflanscht, hey, wir haben ein weiteres Verkaufsargument, aber ob es ja, Sinn genau. macht, ist dann hat die andere Sache. Ne? Genau. Zack. So, komm mal her, du Typ. Oh, okay. ah, um. Da, da habe ich dich leider mit umgeholt. Ah, ja, ist kein Problem, ich halte das hier. aus. Hey! Ja, na, na, na, na. So. Ja, dann gibt es natürlich noch Titel wie äh, Dr. Robotniks Mean Bean Machine oder Columns, die man äh, zu zweit spielen kann, also diese Tetris Games oder, oder äh, Dr. Mario Klone, Aha. die kann man zu zweit spielen, das ist natürlich auch immer ganz geil. Und Sportspiele, das Mega Drive ist ja bekannt für die bessere Darstellung von Sporttiteln. Im Vergleich zum Super Nintendo, ja. weil die einen schnelleren, weil der, weil das Mega der mega -Draft prozessor besser dafür ausgelegt war, mehrere Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm zu animieren. Das also, ist halt wie bei Sportspielen, Fußball oder sowas. Ja, sehr, ja oder gerade ne? die, die NHL-Spiele von EA, da merkt ja. man halt ganz deutlich, dass die auf dem mega drive viel flüssiger laufen als auf dem Super Nintendo. Also ich würde sagen, das eine Level machen wir noch und dann Wollt sollte es sagen. genug sein, nicht dass es so eintönig wird. ich Genau. Weil das, das Level ist auch noch relativ lang. Also von mir aus können wir auch jetzt schon mal Okay. Nächsten Was schlägst du denn vor? Alles klar. Äh, lass uns mal gerade gucken. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Wir können auf jeden Fall mal reinschauen in... Blades of... Da ist es schon. Blades of Vengeance. Okay. Ich bin gespannt. Electronic Arts. Hose noch einigermaßen okay waren. Ja. Die Maus weg, ich bin mir nicht sicher, ob der sonst mit aufgezeichnet habe. Ah, ich habe es extra ausgestellt. Alter, ausges ja, ich will nicht Profi besser in dieser Technikgeschichte. <lacht> ich. ich vergesse das nämlich jedes Mal, wenn ich streame. Hier siehst du Two Player. Ich weiß jetzt nur nicht, ich kann nicht ja. ich runter. Ich kann nicht runter. Was für ein Spiel ist das jetzt? Das ist ein Sidescrolling-Plattformer. Äh, ab. Ähm, da kannst du entweder mit dieser Amazone mit dem Barbaren oder hier mit Gandalf. Ich, ja, Gandalf. ich bin die Amazone, ja, wie immer. Banner nimmt immer die Chicks. <lacht> Wenn ich mir was am Computer äh, am Bildschirm angucken kann, dann gucke ich mir lieber... Ja, so, und jetzt so sind was. wir hier halt auch... Unterwegs, hm. es gibt hier verschiedene Level-Ups, die man erreichen kann, verschiedene Power-Ups. So, also richtig komplex. Ja, das ist ein richtig geiles Spiel. Das habe ich, als ich mit YouTube angefangen habe, war so mein zehntes oder elftes Review oder so. Okay. Mir hat es damals echt Spaß gemacht, das durchzuspielen. Es ist nicht einfach. Wie man sieht, bin ich zu blöd, um an diesem <lacht> Feuerball vorbeizuspringen. Und du siehst aber jetzt schon die, die Problematik davon, wenn man zu zweit spielt, das mit dem mit dem, äh, mit mit dem Bildschirm. Swollen, ne? So, jetzt bin ich eins weiter und du kommst nicht hinterher. Jetzt runter? Weil ich auf das Ding gesprungen bin, nee, ich bin jetzt weg. Ich bin tot. Und du kommst nicht hinterher. Und genau und das, weil bei Plattform jetzt weg ist. Genau das heißt, genau ich muss mich jetzt selber umbringen. Quasi. Und genau das ist das Problem an dem Spiel, weswegen das, das alleine sinnvoller ist. Aber auch das ist eine Empfehlung, was du dir auf jeden Fall mal angucken solltest. Ja, aber sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Nee, ihr könnt euch auch gerne meinen Test dazu angucken. Ich habe gerade eben was Und verlinkt natürlich, wenn ich dran denke. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass hier ist ein ganz geiles äh, Top-Down-Shooter-Game. Wenn okay. ich mich nicht ganz schwer täusche, ich bin mir aber gerade... Ah nein, das ist, das ist ein Das ist ein Ego-Shooter auf mega, Auf mega auch nicht vor, verkehrt. Den wollen wir jetzt aber nicht spielen. Nee. Ähm, verdammt, ich hatte mir eigentlich noch ein drittes Game überlegt und das fällt mir gerade <lacht> nicht ein. Äh, deswegen suchen wir uns mal gerade irgendwas raus. Ich unterhalte mal euch so. Ja. Hey! Unterhalte mal die Massenpanda. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir suchen gerade mal ein Spiel raus. Er ist schon bei B ja, in der ja. Liste. Oh, jetzt weiß ich Jetzt weiß es. Das, das ist. ist äh, äh, mit uns. <lacht> das hier. Das ist Ah, Batman, das Adventures. Ist Batman Adventures. Of Batman Adventures und Batman Robot okay. ist geil. Da bin ich gespannt. Ist eine Mischung aus dem Side-Scrolling-Shooter Schrägstrich-Brawler. Ah. Also wir hauen nicht primär, sondern wir ja. schmeißen Battle Ranks. Hm. Ordentlich geile Grafik, ordentlich geile Soundtrack. Sieht auf jeden Fall gut äh, gemacht aus. Ja, ich nehme freiwillig Robin. Okay. Denn erstaunlicherweise, wann immer man in irgendeinem Spiel einen anderen Charakter als den Hauptcharakter nehmen kann, spiele ich, mit dem, mit dem, nee, äh, ja, spiel ich gerne mit dem zweiten Charakter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, ich glaube, du musst mit Batman starten und ich drücke dann einfach Start, um beizutreten. Okay, sicher? <lacht> Jetzt hast du Robin genommen. Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Ja, wir werden sehen. So, ja, ja, jetzt bin ich Batman, ist okay. egal. So, mit dem einen Knopf schießt du die Battle Ranks. Äh, Aha, interessante holst, Perspektive. Es ist nicht so seitlich, es ist so schräg drauf. Ja, es aber ist auch ist irgendwie so ein schon bisschen, seitlich. Ja. Es, es ist ein bisschen trippy irgendwie. Ja, man muss sich erst auf jeden Fall dran gewöhnen. Die Animation finde ich ganz gut. Die Sprites sind ein bisschen klein, finde ich. Ja, die hätten sie so größer machen Also, ja. die haben sich auf jeden Fall sehr auf diese Perspektive da einge. Ja. Und es gibt Massen an Gegnern. Ich merke schon. Das Spiel ist auch wirklich nicht besonders leicht, aber es ist eigentlich echt ganz geil. Und du siehst, du hast oben da so einen Balken, wenn du eine Weile dann nicht feuerst, lädt er sich auf und dann ist dein Schuss deutlich stärker. Zum ah, ]igen. das ist natürlich nicht verkehrt. Das ist für Bossfights dann irgendwann wichtig, ja. weil äh, da musst du mehr ausweichen als selber schießen. Und da ist das dann ganz gut. Also, meistens flasht mich gerade echt die Perspektive. ja wenn du dann ein bisschen äh, näher dran, äh, bzw. wenn du beim Bossfight dann äh, zum, zum Schuss kommst, um es mal so auszudrücken, dann ist das ganz gut, wenn du den mit einem aufgeladenen Schuss triffst, weil so oft hast du die Gelegenheit halt nicht. Ja. Ah, oh, bin ich gerade voll reingelaufen. Ich habe jetzt gerade einen Power-Up gekriegt, um meine Waffe ein bisschen aufzuleveln, das heißt, ich habe jetzt einen etwas stärkeren Battle-Rank. Sobald man getroffen wird, ist das aber auch wieder weg, glaube ich. Aber auch interessant, dass sie auf die Idee gekommen sind, hier quasi so einen Shooter draus zu machen. Ja, das ist ja wieder eins der Games, die auf dem Super Nintendo... Es gibt Adventures von Batman und Robin auch für das Super Nintendo. Ja. Ist da aber ein ganz anderes Spiel. Ein, wie ich finde, ziemlich geiles Spiel. Kann man aber überhaupt nicht mit dem hier vergleichen. Schon. Auch das hier ist aber leider ein sehr, sehr teurer Titel glaube ich. Batman geht hier immer, ne? Und wenn das ja. gar nicht mal so verkehrt ist, dann... Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich bin aber nie weit gekommen, weil es wirklich ein schweres Game ist. Ja, ich merke schon. Also einfach ist es nicht. Vor allem, weil man auch schnell die Übersicht verliert. Ja, du, du, hier ist so viel los auf dem Bildschirm. Ja. Das Gute ist, man hat ja oben diesen, diesen kleinen Lebensbalken. Das heißt, man ist nicht instant tot, wenn ja. man getroffen wird. Ansonsten wäre hier direkt Feierabend, glaube ich. Und das, das Ganze ist echt hektisch. Und ich habe sogar den Eindruck, wenn man zu zweit spielt, sind mehr Gegner auf dem Bildschirm als wenn man alleine okay. spielt. Das ist ja häufig bei Spielen in der Generation... Naja, ist es dementsprechend halt einfach schwerer gemacht wird. Ne? Ja, genau. Sonst wäre es an vielen Stellen wahrscheinlich auch zu leicht. Ja, und wenn man einen Gegner jetzt nah genug an einen rankommen lässt, dann macht man dann doch eine Nahkampfattacke. Okay. Aber sollte man wahrscheinlich nicht. Nee, aber wenn, wenn schon ein Gegner direkt neben dir spawnt, dann kurz aufhören zu schießen, den Knopf einmal drücken, dann okay. trittst du den weg. Und das ist dann stärker als der Wurf. Macht Sinn. Ja, oder hier, Batman macht dann äh, teilweise ein Headbutt oder so ein... Lee Kick oder irgendwas in der Richtung das ist schon eigentlich ganz geil. Ja, ich sag jetzt mal was anderes. Ne? Ja, Das auf jeden Fall, also das ist ein Spiel, das habe ich auch zu Hause immer mal wieder ins Mega Drive rein, wenn ich mich so ein bisschen panischen will, weil es halt unheimlich <lacht> schwer ist. Ja, wie weit kommst du immer so ungefähr? Zweites Level maximal, also viel weiter bin ich dann auch nicht, gekommen. nicht schlecht. Meistens scheitere ich am ersten Boss ohne Witz. Also, das ist, ist, ist nicht leicht. Kommen wir so weit, vielleicht. Im Gegensatz zu mir bist du noch nicht gestorben. Oder hast schon Level abgekriegt? Das weiß ich gerade nicht. Im Lappen. Ich bin eben besser als du, ne? Das würde ich so nicht sagen. <lacht> ja. Na, na hm. Ja, es, wie gesagt, die Übersicht ist echt. Äh, Übersicht ist so eine Sache in dem Game. Mhm. Die hat man. Also, Sengst es ist wirklich überall. Also, keine Ahnung, ob wir da einfach zu alt für sind. <lacht> Ja, ich bin auf jeden ja, das Fall. Ja, bin ich auch äh, einmal gestorben. Was über also was, was Reflexe und sowas angeht, da war ich ja. in jüngeren Jahren deutlich besser. Das ist ja aber, aber bekannt, dass man glaube ab 25 oder sowas abnimmt. Echt? Mhm. Das war schon lange, lange. Ich habe selber quasi seit gestern zwei drüber, 30 aber quasi der Verfall einsetzt, unaufhaltbar. Ja. Ich werde ja in drei Wochen, also stand jetzt in drei Wochen 38, wenn ich das noch erlebe, wer weiß. Da bin ich schon. Da bin ich schon. Echt? Bist du älter als ich? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ein Monat. Oder anderthalb. Ah. Ja stimmt, du hast ja vor kurzem erst Geburtstag. Ja. Also 38 ist ganz schlimm, lieber Joe. Ganz, ja, ja. ganz schlimm. Das meine Frau verarscht mich zu Hause auch schon die ganze Zeit. Oh, ey. Und stell dir mal vor, in 10 Jahren bin ich auch 38. Oh. <lacht> ja, meine Frau ist ja 10 Jahre. Ich war ja clever. Ich habe mit Anfang oder mit Mitte 30 schon eine Frau, die zehn Jahre jünger ist als ich. Da muss ich das mit Mitte 40 nicht mehr machen. So, hier ist der erste Boss. Wir müssen erst unten auf die Schuhe schießen ja. oder auf die Füße, aber wir müssen natürlich auch erstmal den Geschossding hier ausweichen. Ach, ausweichen was für Stullis. Ja, das sagst du so. Ja. No. so höchste Concentration hier. Ja. Ach, leck mich doch. Du Kackteil. Ja. Na Der hält aber ganz schön was aus, du! Der hält ordentlich was aus und ich bin auch gleich im Arsch. Ich auch? Deine, deine Lebensenergie ist ja noch voll, meine ist jetzt fast leer. Irgendwas passiert da. So und jetzt? Ja, jetzt die Mitte. Wir sind ja gerade echt konzentriert. Ja, mega. Plus ich den ganzen Tag Videos aufgenommen und gelabert. Ja, ich gehe jetzt auch drauf. Wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich platt. Ja, das war's für mich. Ja, kein Wunder, dass du das nie schaffst. Ja, es ist echt schwer. Es ist echt schwer, ich sag's euch. Ja, dann zeig ich mal mit du Panzer, Robin. Das ist gerade sehr spannend. Ja, Also, der Unterschied zwischen dem Game hier und dem Super Nintendo Game ist, das Super Nintendo Game ist, obwohl es Adventures of Batman and Robin heißt, leider komplett Singleplayer-only. Dafür ist es ein richtig guter Action-Plattformer mit fantastischen Animationen, super Grafik und äh, tollen Sound, der original so aussieht wie die Cartoon-Serie. Das, äh, das ist eins der Games aus meiner Kindheit, mit, an die ich mit die geilsten Erinnerungen habe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das Spiel damals bekommen habe. Ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Video letztens schon mal erzählt. Genau, in meinem Pickup-Video, weil ich hab das ja. Ja. Ist nicht fertig. Ach du Scheiße! Weißt ihr du jetzt, warum ich das erste Level selten schaffe? Wisst ihr jetzt, warum ich das erste Boah. Level das selten schaffe? Es ist verdammt hart! Aber richtig! Ja. Ich würde sagen, das reicht auch an, wir quälen uns mit guten Spielen für heute. Mir geht nämlich langsam echt die Stimme, ja. der wird draußen dunkel. Papa du? fährt jetzt mal nach Hause. <lacht> Anna, ich danke dir recht herzlich für diesen... War mir eine Ehre, dich hier zu haben. ...aufnahmetag. Ja, ich komme bestimmt nochmal wieder und kannst auch Auf gerne mal bei mir Ich Wollte gerade sagen, nächstes Mal komme ich bei dir vorbei. Ja. Ich hoffe, ihr wisst das Opfer, das wir hier für euch bringen, zu würdigen, indem wir uns... Ja, Sonntag für euch ...echt hat. miesen Games oder echt schweren Games ja. für euch hier strafen. In dem Sinne... Wie sagst du immer so schön? Macht euch noch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Eben genau. Retro Macht's gut, Joe ihr Lieben. Und Panda raus. Bye bye. Tschö.